Guck mal, sowas muss gewürdigt werden. Zahlt mal 2 Euro mehr für den Döner, glaubt mir. Schön, dass am Start aus Köln. Wir machen mit am Start mittenlicht. Es ist schon spät. Wir haben heute Special-Format. Mir hat ein Dönerbetreiber eine Videobotschaft geschickt, auf die ich nicht Nein sagen kann. Er hat mich überzeugt, seinen Döner zu testen. Das werde ich gleich machen. Der soll heftige Qualität haben. Ich blende gleich die Videobotschaft ein. Ich danke euch. Auch Ihr habt auch diesen Döner schon oft empfohlen in den Kommentaren. Ihr kennt das Spiel. Das ist der direkte Support, der, der sag ich mal, die Videos am Laufen lässt. Ich freue mich über jedes Kommentar und werde immer weiter testen. Also haut mir gerne euer Kommentar rein. Gutschein ist, glaube ich, immer noch am Start hier oben. Äh, ich produziere ein paar Videos immer vor. Dann fahren wir jetzt direkt äh, zum Döner. Ihr seht jetzt die Videobotschaft und dann wird geschnackofatzt. Hallo alle, grüße dich. Wir sind das Team von Sefa Döner. Wir werden uns äh, auf einen Besuch von dir sehr, sehr freuen, weil wir sind uns ganz sicher, wir haben den besten Döner in ganz Deutschland. Vielen Dank, schönen Tag noch. Tschüss. Thanks. So, danke, lieber Sefa, für die Videobotschaft. Alle, alle lieben Döner-Männer, sag ich jetzt mal so, haut mir auch eine Videobotschaft rein. Dann komme ich vielleicht. Und jetzt haben wir hier vorne, ich sehe schon, beef -Döner aus 100% Entrecours steak fleisch Was nicht immer heißt, dass es richtig heftig ist, ne? Weil Steak, wenn es zu sehr das Steak schmeckt, es ist kein Döner mehr. Du musst es hinkriegen. Geile Qualität und es muss das Döner-Feeling haben. Sonst hol ich mir ein Steak und leg das auf eine Scheibe Brot. So, der gute Sefa sagt, der hat noch auf. Es ist nämlich 20 nach neun. Ui, ui, ui. So, Leute, wir haben Musik extra ausgemacht. Wir sind jetzt bei Sefa Beef. Sefa Beef, ne? Genau. Heißt du Sefa auch? Nein, nein, scheiße nicht Sefa. Ach scheiße, aber... Sefa heißt, äh, genieß den Spaß haben. Ah, auf äh, Türkisch? Ja, auf Türkisch, Sefa. Wie war dein Name jetzt noch mal? Ich heiße Halil. Halil? Genau. Halil. Was heißt Halil auf Türkisch? Äh, Halil ja? ist ein Prophetname. Echt? echt? Ich, ja, ja. Aber Mohamed ist besser, glaube ich, ne? Mohamed? Ja. <lacht> Wäre der gewinnt, gegen <lacht> Halil? <lacht> das ist mein Bruder Murat. Ach, da ist auch Murat? Ne, da ist Murat. Ach, Murat. Bruder, das hier ist ein Familienbetrieb. Ah, Nein. also ein jüngerer Bruder ja. von mir, der ist in Urlo ja. und äh, mit Murat. Und der ist auch noch nicht gesehen. Also, das Familie mit Nur Familie ist ja. besser, weil dann greift niemand in die Kasse rein, weißt du? Nicht nur deswegen. Äh? Also, Familie achtet mehr auf. Okay. Mach mit Liebe auch, ne? Genau. Hodenrasieren in the morning. Ich habe vor euch heute wieder Manscaped am Start, Sponsor unserer heutigen Folge. Ich möchte euch einfach auch einmal sagen, was ich gar nicht erst gepeilt habe, so richtig, bei Manscaped-Rasierer. Das ist halt nicht so, sag ich mal, ein normaler Rasierer, den man irgendwie 0814 im Laden kauft. Der hat wirklich eine man nennt Skin-Safe-Technologie. Der ist wirklich geschaffen für die Kronjuwelen. Also, er hat hier so einen integrierten Schutz und dadurch kannst du dich halt weniger schneiden. Der ist wirklich dafür ausgelegt, dass eben das Ziteln und die Schmerzen beim Rasieren nicht so da sind. Wir haben ja Valentinstag. Ich habe hier jetzt so eine kleine Schleißenwatt rumgemacht. Und glaubt mir auch an die Frauen. Sowas kann man wunderbar schenken an den Mann. Auch für euch Männer selber. Glaubt mir, Frauen lieben was Romantisches. ist. Mal einen Spaziergang am Strand. Aber sie lieben halt eben auch einfach mal seidig glänzende Hoden. Und dieses Ding vertraut mir jetzt unabhängig auch von dieser SkinSafe-Technologie. Wir haben noch eine kleine Lampe drin. Kopf für euch jetzt unscheinbar rüber, wer das nicht kennt. Aber gerade in der Dusche oder so. Ohne Tageslichtfenster. Das ist Game -Changer. Und nicht vergessen Code Holle, 20% Rabatt, kostenloser Versand, zwei Geschenke, Kulturbeutel und Boxer-Shorts. Das Ganze findet ihr in der Videobeschreibung. Hier, guck mal, äh, ihr habt ja ein, ein 100% Entrecot. Genau, ja? Steak vielleicht, genau. Schmeckt es denn auch noch Döner? Das ist das Wichtigste. Manchmal, wenn es denn zu Döner Steak schmeckt, dann ist auch nicht gut. Guck mal, mein Freund, äh, wir garantieren für unsere Qualität. Mhm. Die Geschmäcker sind ja unterschiedlich. Ja. Äh, für einen ist der Farbdöner besser, ja. für den anderen ist der Farbdöner ekeler. Fabrik ist nicht so gut. Also, ich, also Geschmäcke, wie gesagt, sind verschieden. Mhm. Weil viele äh, Koch, die ich kenne, ja. die ich mit denen zusammengearbeitet habe, ja. Die auch Restaurants haben, haben gesagt, auf Steak kannst du niemals wählen, aber das wird nichts. Und du beweist das Gegenteil? Ne? Genau, die sagen, das wird nichts, weil es wird zu trocken, zu hart, zu see und und und. Aber ist nicht trocken, ne? Ist auf jeden Fall nicht, wenn du gleich gegessen Okay, du bist ein bisschen später. Ja. Der Döner ist ja nicht mehr so groß, wie er sein soll. Ja, aber... Ich meine, du bist ein Dönerkenner Ich bin Dönerkenner, das genau. fährst dich mit ein. Aber genau. er sieht mir noch saftig aus. Ja, der ist auch saftig. Würdest du so von dir aus sagen, ganz ehrlich so, ne? Zum Beispiel würde ich einen Döner aufmachen. Ja. Ich habe Ideen im Kopf. Und ich kenne auch Leute, die können das mit mir machen. Aber ich glaube, es ist realistisch, wenn man neu aufwacht, dann wickelt sich ja weiter. Dass man vielleicht realistisch sagt, es ist noch nicht der Beste, den ich kenne, aber es ist ein sehr guter. Würdest du sagen, oder würdest du direkt sagen, es ist der Beste, ich den sag, du kennst? Ich ist der Beste. Ehrlich? Ehrlich. Und auch meine Kunden, du kannst auch in den Bewertungen gucken. Ja, Du kannst unsere Bewertungen gucken, ja. wir haben auch viele Kunden, also die jetzt nicht wegen Döner von Berlin ja. gekommen sind, ja. aber die hier waren, die gesagt haben, dass Döner wird auch in Berlin gut ankommen. Aber ich kann nicht in jede Filiale... in jedem ja, wer weiß. <lacht> so, geil. Okay, wir haben hier den schönen Sch äh, Spieß. Entre Co, cool, ne? Genau. Wenn du jetzt schätzen müsstest, ja, der ist ja eigentlich noch größer. Wie viel kostet so ein Spieß? Also eine ganze, wenn ich morgen früher ja. äh, kannst du mal rechnen, 50 Kilo mal 14 Euro brutto. Wie, wie viel? Ein, Ki ein, ein... Eine Kilo bekomme ich als Großabnehmer, ja. Ich bekomme ja wöchentlich ja 400 bis 500 Kilo. Ja. Ich bekomme 14 Euro netto. Das, das Kilo. Kilo. Okay, das ist ja... Wenn der wenn... 930 Gramm, mhm. was ich nicht nutzen kann. Also sehen ah, Das muss alles weg, ne? Das muss alles weg. Du, guck mal, du zahlst 14 Euro das Kilo, ne? Genau, guck mal. Das ist wie morgen, du bist Dönerkerner, du kannst anpacken, ist frisch, ist nicht gefroren. Boah, geil, ist ganz frisch, das kriegen ich auch nie, ne? Genau, nein, nein, nein. Fettüberzug, damit das schön runterläuft, genau. alles also das Fett durchzieht, ne? Genau, das hier ist unsere Hähnchen, -Döne. die machen wir auch allerdings Macht selbst. Macht ihr auch selber, ne? Wir machen auch. also in diesem ja. Laden, ja, ja. alles was du dir vorstellen kannst, ja. machen wir selbst. Ja. Wir haben auch das Brot vorher gemacht, ja, ja. aber du hast ja gesehen, das Kühlschrank ist relativ klein. Habt ihr selber auch vorher gemacht, ne? Wir haben auch vorher okay, gemacht, also. ja. Guck mal hier, guckt euch den Ding Oschi an, das müsst ihr alles wegmachen? Das mache ich alles weg Und wow. ich sag ist gleich, Aha. wo der weg ist. Ich komme jeden Tag hier hin, persönlich. Schneidest du auf richtig Schneidest, dünn? Ne? Du hast ja das Stück gesehen. Ja, ja, ganz das dünn wird ja alles sauber gemacht. Ja. Und dann wird auch dünne Scheiben. Machst du mit Maschine dünne Scheiben? Ne? Nein. Mit Hand? Natürlich. Guck mal, wie viel liebe Halli da reinsteckt. Ja. Guck mal, sowas muss gewöhnlich werden. Zahlt mal zwei Euro mehr für den Dünner, glaubt mir. Selbst täuscht euren Geschmack nicht mit Geschmacksverstärkerbomben. Gönnt euch einen guten... ich weiß noch nicht, ob er schmeckt, ne? Kann ja auch sein, dass es nicht. Geleicht, Aber gönnt euch mal 2 Euro mehr, gönnt euer eurem Selbst, eure Gesundheit das auch. So, also Brot sage ich euch erstmal gefährlich. Gefährlich. In Nordrhein-Westfalen ist einfach so, dass ist nicht den Style, den man hier kennt, bei uns in Hamburg im Norden, muss ich sagen, da ist oft das Brot, was einkackt. Das habe ich Angst dem Brot jetzt. Kommt mir relativ dick vor, aber muss noch nichts heißen. Schöne tomatige Soße. Speziell dickes Fleisch. Schön, richtig zart im Biss. Krass, krass. Oregano, merkst so du, bin ich froh, dass ich es drauf genommen habe. Ich habe mich noch gefragt, ob ich das geil auf dem Döner. Geht das hier geil drauf? Und die Frische, die Frische richtig geil und die scharfe Soße knallt, kommt noch richtig gut. Nichts Direktes, kommt langsam warm rein. Brot oh, dafür, dass es so dick ist, erstaunlich wenig im Vordergrund. Meike schmeckt trotzdem ein bisschen zu doll noch im Vordergrund, könnte ein Tick dünner. Man sieht hier, mhm. könnte halt so, die Hälfte so ne? Ja, Hälfte vielleicht sogar ein bisschen mehr noch, ein Drittel mhm. weg. Das hat irgendwas, was nussiges, krank gerade. Ganz speziell, schöne Bräune hier auch vom Brot. Fische, Soße, wie kann ich das beschreiben? Milchiger Touch, richtig milchiger Touch in der Soße noch und das Ende, wo sich alles vermischt. Schön viel Fleisch, Soße, ohne Ende. Das Brot aufgeweicht von den Soßen. Das Moment, wo man in den siebten Himmel hinauf fährt. <lacht> Gibt es einen Fahrstuhl da <lacht> Ja, ich weiß es nicht sagen wir es so, Fleisch, mein Gegnerstatus. Soßen, ganz weit oben vom ranking vom richtig gut. Fleisch ist fast das Beste, was ich bisher gegessen habe. würde sagen, da ist knapp noch was davor. Soßen sind fast die besten, die ich bisher gegessen habe. Da sind noch ein, zwei, ein, zwei Dönerläden, wo mir die Soße noch etwas besser gefallen hat. Aber ganz, ganz oben dabei, wirklich Ganz kurz, dass ich davor, dass ich sage, es gehört mit zu den Allerbesten, es ist knapp kurz darunter. Brot, sage ich, ist dieses NRW-Feeling. Von den NRW-Broten, gerade von unten das Feeling vermischen mit den Soßen, war schon eine sehr gute Nummer. Wird aber noch ein bisschen was geben. Wir haben für mich hier gut verdiente 9 Punkte. 9 Punkte, 9 Punkte sind gerechtfertigt. Das ist ein absolut kranker Döner. Und gut, mit Chavo haben wir einen gehabt, den habe ich nochmal ein bisschen besser bewertet. Aber das hier gehört für mich mit zu den besten Dönern NRW. Fast der beste, fast der beste. Also ich müsste nochmal. Ist ja manchmal auch tagesformabhängig. Den direkten Vergleich mit Charos Döner. Den 9,2 habe ich, den, glaube ich, gegeben. Und den hier hätte ich nochmal gesehen. Ich weiß nicht, wie ich dann entschieden hätte. Aber krank. Ich habe gerade noch mal das Fleisch probiert mit Harleen. Ich habe ja auch mit Soßen genommen, weil ich sage euch ehrlich, das ist die Sicherungsvariante. Wenn man nicht ganz sicher ist, Qualität, nur Fleisch ist manchmal zu trocken. Ich muss hier nochmal wiederkommen. Fleisch, äh, spießt, Ohne Soßen. Ich glaube, du wirst alles zerstören. Ich glaube, ich muss aber wiederkommen. Deswegen sage ich dir, ich empfehle jedem meine Kunde ohne Soße. Mhm. Aber wenn ihr mir so haben wollt, so wie du unbedingt, sage ich das. Ja. Aber ohne Soße da hast du einen richtigen Geschmack und um Fleisch, mein Freund. Wenn du jemand am gibt, gibt's ihn <lacht> Nein. Danke dir, Adi, nochmal. Ne? Danke dir, mein Freund. Ich danke dir. Wir sitzen jetzt schon im Auto und wir reden immer noch über dieses kranke Fleisch. Ich habe ja danach nochmal so probiert. Ich muss sie noch meinen. Hört er ja das Brot irgendwie noch anders? Ich weiß nicht. Vielleicht aber auch, wie gesagt, wenn das Fleisch noch saftiger ist, weil es frisch ist, ist es vielleicht das Brot doch ganz richtig. Ich komme nicht auf diesen Gedanken klar, dass ich nicht weiß, wie der Spiel sonst abgeschnitten also hätte. Ich schwör's, ich weiß nicht, was damit passiert wäre. Wir sitzen hier im Auto, wir reden nur noch über das Fleisch. Scheiße. Bis zum nächsten Mal. Jalla.